Ab sofort finden Sie in der linken Spalte Ihrer Übersichtsleiste in der Thüringer SchulCloud einen neuen Menüpunkt. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Lernstore. Dieser ermöglicht Ihnen, direkt innerhalb der SchulCloud auf diverse Medieninhalte zuzugreifen, die Sie bislang nur außerhalb in der Mediothek und Pixiothek des Thüringer Schulportals finden konnten. Sie können diese Inhalte sowohl mit Ihren Kursen als auch mit den darin eingebetteten Themen verknüpfen. Wir möchten uns in diesem Video nun drei Wege anschauen, wie man dies konkret tun kann. Man kann zum einen Dateien aus dem Lernstore direkt an seine erstellten Kurse anhängen. Hierzu gehen wir den direkten Weg über den Menüpunkt Lernstore in der linken Spalte. Wir gelangen umgehend in dessen Hauptfenster, von wo aus wir uns auf die Suche nach geeigneten Medieninhalten für unseren Unterricht begeben können. Dies können Bild-, Text-, Videodateien oder auch ganze Dateiensammlungen sein. Wir geben nun beispielhaft den Suchbegriff Bauhaus ein. Und nach kurzer Zeit werden uns sämtliche Medieninhalte angezeigt, die mit diesem Thema bzw. mit diesem Begriff verknüpft sind. Aus den Suchergebnissen wählen wir nun einen gewünschten Medieninhalt aus, beispielsweise die Bildersammlung des Bauhauses in Dessau, und klicken dann in diesem Beispiel auf das gewünschte Bild. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem wir ein paar knappe Informationen zu dem gewählten Medieninhalt finden. Mit Klicken auf die Schaltfläche zum Inhalt könnte ich nun optional die Datei direkt herunterladen. Da ich diese Datei allerdings direkt an meinen Kurs anhängen möchte, klicke ich auf Hinzufügen zu und kann hierdurch den gewählten Medieninhalt unmittelbar meinem Kurs zuordnen. Wenn ich nur in meinen Kurs klicke, sehe ich, dass der Medieninhalt an meinen Kurs angehängt wurde. Dieser ist durch die Schülerinnen und Schüler durch Klicken auf den entsprechenden Link abrufbar. Der zweite Weg gibt uns die Möglichkeit, einen Medieninhalt in den Verlauf des eigenen Themas mit einzufügen. Hierzu führt der Weg über den Kursbereich. Wir klicken auf die entsprechende Schaltfläche in der linken Spalte und wählen den jeweiligen Kurs aus dem wir einen Medieninhalt zuordnen möchten. Wir klicken in der Übersicht unseres Kurses auf das Thema und schließlich rechts auf die Schaltfläche Bearbeiten. Mit Klicken auf Lernmaterial erstelle ich einen neuen Abschnitt in unserem Thema, dem wir nun einen Medieninhalt hinzufügen können. Dazu klicken wir auf die neu dargestellte Schaltfläche Lernmaterial. Wir werden auf die Lernstore-Seite weitergeleitet und können schließlich auch hier über die Eingabe eines Suchbegriffs zu unserem gewünschten Medieninhalt gelangen. Wir wählen die Datei aus und über Hinzufügen zu wird die Datei dem Abschnitt meines Themas hinzugefügt. Nachdem wir dem Abschnitt einen Namen gegeben haben, klicken wir auf Änderungen speichern und wir sehen, dass der Medieninhalt an der gewünschten Stelle verfügbar ist. Als Schülerin oder Schüler kann ich durch Klicken auf den blauen Link direkt zum Medieninhalt gelangen bzw. diesen herunterladen. Natürlich wird es für einige von Ihnen praktisch sein, Medieninhalte nicht nur an einen Kurs anzuhängen, sondern diese gegebenenfalls auch gleich direkt im Verlauf Ihres Kursthemas darzustellen. Insbesondere Bilder eignen sich hierzu sehr gut. Hierfür klicken Sie, wie bereits beschrieben, den Lernstore an und wählen die gewünschte Datei aus. Mit Klick auf zum Inhalt laden Sie nun die Datei auf Ihr Endgerät, also Ihren PC, Laptop, Ihr Tablet oder Smartphone herunter. Gehen Sie nun in Ihren gewünschten Kurs und laden Sie die jeweilige Datei in den zugehörigen Kursordner hinein. Auf diese Weise ist die Datei auch für die direkte Darstellung in meinem Kurs verfügbar. Wenn ich nun wieder in die Themenansicht meines Kurses wechsle, ein Thema auswähle und auf Bearbeiten klicke, füge ich als neuen Abschnitt einen Text hinzu. Ich wähle hier nun in der Textfeldleiste Bild einfügen aus. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem ich auf Server durchsuchen klicke. Hier navigiere ich nun zum Speicherort meiner Bilddatei und wähle diese an. Das Bild wurde dem Textfeld erfolgreich hinzugefügt und ist, nachdem ich auf Speichern geklickt habe, für alle Teilnehmenden des Kurses sichtbar. Da sich der Lernstore auch noch im Aufbau befindet, werden ständig neue Medieninhalte hinzugefügt. Auch wird sich die Suchfunktion mit der Zeit noch Stück für Stück verfeinern. Wie Sie allerdings feststellen werden, kann man bereits jetzt schon einiges an geeigneten Lernmaterialien und Inhalten finden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Funktionen und natürlich weiterhin viel Spaß und Erfolg in der Thüringer Schulcloud.